25.000 oder auch der Square-Standard definiert ja auf unterschiedlichste Weise, was eigentlich Software- und Systemqualität ist. Da wird zum Beispiel von der Qualität während der Nutzung gesprochen oder auch von Datenqualität. Aber der größte und wichtigste Anteil bei System- und Softwarequalität ist das, was die ISO entsprechend in ihrem Product Quality Model als Qualität bezeichnet. Und dieses Model schauen wir uns jetzt etwas genauer an. Das Product Quality Model ist ähnlich wie die anderen Qualitätsmodelle der ISO untergliedert in entsprechende Hauptcharakteristiken und dazugehörige Subcharakteristiken. Beim Product Quality Model sind es insgesamt acht Hauptcharakteristiken, in die das unterteilt wird. Und die haben dann unterschiedlich viele Subcharakteristiken. Und wir gehen jetzt in diesem Video einfach mal alle Hauptcharakteristiken der Reihe nach durch. Das erste Charakteristikum ist die Functional Suitability. Das bedeutet letztendlich, dass eine Software oder eben ein System genau die Funktionalität liefert, die den expliziten und auch implizierten Bedürfnissen der Nutzerinnen und Nutzer unter festgelegten Bedingungen entspricht. Explizit heißt, dass es also eine konkrete Aussage darüber gibt, welche Funktionalität benötigt wird. Implizit, welche Funktionalität zusätzlich noch erwartet wird, aber was vielleicht nicht explizit dann noch geäußert wird. Ein gutes Beispiel, was heutzutage dazu zählen könnte, ist, wenn Sie sich Suchmaschinen vorstellen, da gibt es ja große Suchmaschinenanbieter, die mittlerweile relativ gute Suchstandards eigentlich definiert haben und wenn Sie jetzt zum Beispiel bei einer Software definieren, ich möchte ein Suchfeld haben, dann wird meistens auch mit erwartet, dass dieses Suchfeld entsprechend Autovervollständigungen mitbietet oder erste Suchergebnisse schon anzeigt, während man noch tippt. Das sind so typische Dinge, die dann so zu impliziten Funktionalitäten dazugehören, auch wenn explizit einfach nur eine Suchfunktionalität genannt ist. So mal als grobe Erläuterung zum Unterschied. Welche Subcharakteristiken gibt es jetzt hier an dieser Stelle? Zum einen gibt es da die Functional Completeness. Das heißt, ist, sind eigentlich alle Funktionalitäten, die ich für die entsprechenden Zwecke benötige, da. Dann gibt es die Functional Correctness, machen also diese Funktionalitäten auch das genau so, wie sie es sollen. Und die Appropriateness, passen also auch diese Funktionalitäten zu dem, was ich machen möchte. Das ist also ganz wichtig hier zu unterscheiden, denn man kann natürlich eine ganze Menge Funktionalitäten haben, die vielleicht gar nicht zu dem beitragen, was man eigentlich mit der Software erledigen möchte. Das heißt, man kann eine Functional Completeness haben, aber die Functions sind in keinster Form appropriate, ja, also nicht ähm, passend zu dem, was man machen möchte. Ähm, und genauso kann es eben sein, dass man auch eine ganze Menge Funktionalitäten hat, die aber falsch implementiert ist und die eigentlich gar nicht das tun, was sie letztendlich tun sollten. Gut, das ist so der, der erste Bereich, also das erste Hauptcharakteristikum mit seinen Untercharakteristiken des Product Quality Models. Der zweite Bereich ist die sogenannte Performance Efficiency. Hier geht es darum, wie viele Ressourcen werden denn unter festgelegten Bedingungen eingesetzt oder benötigt oder entsprechend verbraucht. Das lässt sich am besten an den Untercharakteristiken, die hier definiert sind, erläutern. Hier haben wir also zum Beispiel das Time Behavior, die Resource Utilization und die Capacity. Kurz zur Erläuterung, was das jeweils ist. Das Time Behavior sagt letztendlich etwas darüber aus, wie schnell oder wie gut reagiert denn eigentlich ein System auf eine Nutzerinteraktion oder eben auf bestimmte Verarbeitungsschritte, die notwendig sind, also wie lange dauert das vielleicht, um die Dinge zu verarbeiten. Also wie ist das gesamte zeitliche Verhalten eines Systems abhängig, zum Beispiel von Eingaben oder von Reaktionszeiten auf bestimmte andere ähm, Events, die von außen reinkommen können. Das ist also das eine. Dann Resource Utilization sagt so viel aus wie, wie viele Ressourcen verbrauche ich denn? Das, können eben, das kann ganz simpel der Strom sein. Das kann natürlich auch sein, wie viel Prozessorlast verursache ich, wie viel RAM brauche ich, wie viel Netzwerk-Traffic verursache ich, beziehungsweise wie viel Netzwerk-Traffic verursacht das System oder die Software. Und dann haben wir als letztes noch die Kapazität. Das ist zum Beispiel, wie viele Nutzerinnen und Nutzer können ein System gleichzeitig nutzen. Das ist gerade zum Beispiel bei Webservern relativ relevant. Also ab welcher Nutzeranzahl zum Beispiel bricht ein Webserver zusammen, weil er einfach die Anzahl der entsprechenden Anfragen nicht mehr handeln kann. Das sind also so typische Kriterien, die hier an dieser Stelle einzusortieren sind. Aber was ist das nächste Hauptcharakteristikum? Das ist die sogenannte Kompatibilität. Bei der Kompatibilität geht es darum, dass ein System es ermöglichen sollte, Daten mit anderen Systemen auszutauschen, zum Beispiel über entsprechende Datenformate. Und es sollte gleichzeitig ohne Interferenz mit anderen Systemen auf einem System zum Beispiel laufen. Das sind auch letztendlich die beiden Untercharakteristiken, die hier definiert werden. Also einmal Co oder Coexistenz und Interoperability. Ähm, jetzt sagen sie vielleicht, hm, Warum braucht man irgendwie möglichen Datenaustausch? Das hat man doch eigentlich überall. Ja, heutzutage ist das bei vielen Systemen mittlerweile gegeben. Also man weiß zum Beispiel, wenn ich mich irgendwo mit dem Thema Bilder auseinandersetzen will, dass ich so ein paar Standardbildformate einfach unterstützen muss, um eben entsprechende Interoperabilität zu bieten. Aber in bestimmten Bereichen ist das vielleicht nicht unbedingt der Fall, wenn Sie zum Beispiel ein Buchführungsprogramm haben. Da gibt es auch bestimmte Datenformate, die eigentlich von vielen Buchführungsprogrammen gelesen werden. Aber es gibt auch manchmal Formate, in denen etwas abgespeichert wird, die nicht direkt von anderen Programmen gelesen werden können. Und dann hat man halt keine Interoperabilität mehr zwischen entsprechenden Programmen. Da ist es also durchaus wichtig, darauf zu achten. Und Koexistenz. Da gibt es manchmal solche sehr kruden Effekte, dass man, ein, also dass man eine Software nicht gleichzeitig mit einer bestimmten anderen Software auf dem gleichen System installieren kann. Microsoft hatte da mal entsprechende Probleme mit Visio, was halt so ein zusätzliches Produkt ist und einem, einer bestimmten Variante ihrer Office-Produkte. Und wenn beides auf dem gleichen Rechner installiert war, dann ging eins oder das andere nicht so richtig. Das sind also manchmal Probleme, die dann da auftreten, die also was mit der Koexistenz zu tun haben. Also auch das sollte man irgendwo sicherstellen, dass das gegeben ist. Gut, schauen wir uns das nächste Charakteristikum an. Das nächste Hauptcharakteristikum ist die Usability. Jetzt klingelt es vielleicht bei dem einen oder anderen bei Ihnen schon, weil Sie auch meine anderen Videos zum Thema Usability gesehen haben. Schauen wir uns einfach hier trotzdem erstmal ganz ohne Vorurteile an, was das hier bedeutet. Usability ist in diesem Standard definiert als die effektive, effiziente und zufriedenstellende Nutzung des Systems in ganz definierten Nutzungskontexten. Und das entspricht eigentlich erstmal der Definition von Usability, so wie sie auch an anderen Stellen ja, üblicherweise eingesetzt wird. Aber es gibt hier entsprechende Subcharakteristiken, die ein bisschen weiterführend sind. Also zum Beispiel die Learnability, die Operability, User Error Protection und Aesthetics und auch noch ein paar mehr. Learnability sagt dir zum Beispiel, wie gut, einfach und schnell kann ich denn ein System erlernen. Operability, das ist die sogenannte Steuerbarkeit, wie gut kann ich denn bestimmte Abläufe bei der Nutzung eines Systems steuern? Um das in irgendeiner Form mal klarzumachen. Es gibt manchmal Systeme, die haben eine fest vorgegebene also fest vorgegebene Abläufe, in denen etwas zum Beispiel stattfinden muss. Aber diese Abläufe passen nicht immer zu dem, was ich eigentlich machen will. Weil ein gutes Beispiel. Vielleicht waren sie irgendwann schon mal im Gespräch mit äh, jemandem aus einer Firma, ähm, wo sie irgendwie eine Anfrage hatten und diese Person hat ihnen dann geantwortet. Ich würde das ja gern machen, aber das System lässt es nicht zu. Oder ich kann das im System nicht machen. Das ist so eine relativ häufige Antwort, die man bekommt, wenn man mal irgendwas Außergewöhnliches will. Und das ist so ein Zeichen dafür, dass das System selbst für diesen Anwendungsfall keine Steuerbarkeit bietet. Das heißt, ich kann das System nicht in einer Form bedienen, die vielleicht so ein bisschen über den Standard oder über die Standardabläufe hinausgeht. Ich kann es also nicht entsprechend steuern. Das ist also hier mit der Operability gemeint. Dann haben wir noch die User Error Protection. Diese sagt letztendlich aus, dass falls Nutzerinnen und Nutzer Fehler machen, dass entweder versucht wird, zum Beispiel diese Fehler äh, zu erkennen und entsprechend zu verhindern oder falls doch Fehler auftreten und die nicht erkannt wurden, dann diese zumindest auch wieder rückgängig zu machen. Und dann haben wir hier noch die Ästhetik. Ästhetik ist klar. Ästhetik liegt natürlich auch immer so ein bisschen im Auge des Betrachters. Aber es gibt so ein paar Dinge, die da sicherlich heutzutage einfach erwartet werden von der optischen Qualität einer Software, die eben auch hier zum Bereich Usability hinzugezählt werden. So, um nochmal ganz kurz auf diesen Punkt zurückzukommen. Wenn Sie eben meine anderen Videos gesehen haben, da wird ja auch viel von Usability gesprochen. Und da ist eigentlich eher so die Definition aus dem Hauptcharakteristikum dann relevant und spielt dort eine Rolle. Ich habe nochmal ein explizites Video produziert, in dem ich nochmal versuche, genau zu erläutern, warum es hier tatsächlich sinnvoll ist, diese Dinge noch mit hinzuzudefinieren und warum Usability sich trotzdem eben eher auf die effektive und effiziente Nutzung bezieht und warum sich eigentlich auch diese ganzen Standards, die da jetzt eine Rolle spielen, tatsächlich nicht unbedingt widersprechen. Aber das schaue ich mir in einem anderen Video an. Mehr sei dazu an dieser Stelle hier nicht gesagt. Gut, dann gucken wir uns einfach das nächste Hauptcharakteristikum an. Das ist dann die Reliability oder die Zuverlässigkeit. Bei der Zuverlässigkeit geht es darum, dass ein System eine gesicherte Funktionalität unter bestimmten festgelegten Bedingungen liefern sollte. Ganz wichtig ist hier festgelegte Bedingungen. Man kann ja nicht erwarten, dass ein System immer und überall und ständig funktioniert, egal womit ich es letztendlich quäle. Also wenn ich zum Beispiel... Webserver aufsetze, von dem ich von vornherein weiß, dass er nur eine bestimmte ähm, Kapazität hat, dann äh, brauche ich ihn jetzt nicht mit bestimmten Dingen quälen, die deutlich über die Kapazität hinausgehen, weil das hat ja da nichts mit der Zuverlässigkeit mehr zu tun, sondern er hat einfach von vornherein diese Kapazität nicht. Und wenn er dann eben einfach nicht mehr das liefert, ähm, was er liefern kann, also dementsprechend irgendwann nicht mehr zuverlässig wird, vielleicht auch abstürzt, weil ich ihn einfach zu sehr über die Gebühr belastet habe, dann brauche ich mich aber auch an der Stelle nicht wundern. Deswegen ist es wichtig, vorher festzulegen, was sind denn eigentlich die Bedingungen. Das sind meistens dann eben auch Bedingungen, die sich aus den Anforderungen an ein System ergeben, unter welchen Bedingungen was noch funktionieren sollte. Was sind die Untercharakteristiken, die hier eine Rolle spielen? Da haben wir zum Beispiel die Maturity, also auch Reifegrad übersetzt. Da geht es darum, dass letztendlich eine Software oder ein System, da geht man so ein bisschen davon aus, was einfach eine gewisse Reife besitzt, auch weniger dazu neigt, regelmäßig zum Beispiel ohne Grund abzustürzen oder unerwartet abzustürzen oder ohne, dass eine besondere Situation eingetreten ist, weil einfach die gröbsten Bugs und Fehler bereits beseitigt wurden. Availability sagt dann letztendlich, wie verfügbar ist das System, also wie oft muss ich es zum Beispiel runterfahren, um es zu warten oder wie oft ist es tatsächlich aufgrund eines Fehlers nicht verfügbar. Das ist dann die Availability, die Fault Tolerance, -Toleranz, also Fehlertoleranz. sagt dann, wie gut kann das System damit umgehen, dass Fehler auftreten. Das sind ja auch Dinge, die heutzutage durchaus mal passieren können. Ein tolles Beispiel hatte ich tatsächlich letztens mit einer bekannten Person, die deren Handy einfach, wo der Speicher einfach vollgelaufen ist und ähm, voller Speicher, also voller ja, Speicherplatz bedeutet dann letztendlich für die Programme, die auf dem System laufen, dass sie halt keine Daten mehr abspeichern können werden. Und die Frage ist jetzt, wie gut können die Programme damit umgehen? Also stürzen sie ab oder können sie in irgendeiner Form diese Situation handeln? Vielleicht können sie tatsächlich keine Daten mehr speichern, das ist ja gut und schön, aber sie sollten nicht unbedingt abstürzen, nur weil es ähm, ein ja, drumherum gelagertes Problem gibt. Das ist also so die Fault Tolerance. Und dann haben wir gleich dazugehörig noch die Recoverability. Also inwiefern kann kann in ein System wieder weiterarbeiten, wenn es einen Fehler gab und man danach dann entsprechend wieder darauf aufsetzen möchte. Also man hat jetzt diesen Fehler beseitigt, zum Beispiel eben den, das Speicherplatzproblem gelöst und wie gut funktioniert das System danach wieder? Und da kann ich sagen, bei dieser Person war es leider so, dass das System sehr lange ohne Speicher gelebt hat. Und da dann auch einige Programme nicht mehr so richtig äh, funktionierten, weil eben deren interner Status so schlecht war, dass sie halt selber ständig auch abgestürzt sind. Das heißt, es blieb uns nichts anderes übrig, als dann eben das System neu zu installieren, in der Hoffnung, noch so viele Daten wie möglich nachträglich dann retten zu können. Gut, das sind also hier diese Untercharakteristiken, die hier eine Rolle spielen. Schauen wir uns das nächste Hauptcharakteristikum an. Das ist dann die sogenannte Security. Bei Security geht es unter anderem darum, dass wir eine sichere Datenhaltung und auch einen geschützten Datenzugriff sicherstellen wollen. Und das kann ganz unterschiedliche Bereiche betreffen. Also die Untercharakteristiken versuchen dann entsprechend diese Bereiche etwas genauer aufzuschlüsseln. Da haben wir also zum Beispiel die Confidentiality. Da geht es also darum, dass man einstellen kann, wer auf welche Daten wann und wie Zugriff hat. Dann gibt es die Integrity, also die Integrität. Da wird mehr oder weniger gemessen, wie sicher dann auch dieser Zugriff ist vor unerlaubtem Zugriff. Also nicht, dass jemand mit einmal, obwohl wir das alles bei der Confidentiality richtig eingestellt haben, dass jemand trotzdem Zugriff zu den Daten erlangt, zu denen er eigentlich keinen Zugriff hat. Dann haben wir hier zum Beispiel auch die Non-Repudiation. Da geht es dann darum, dass man auf keinen Fall sagen kann, nö, das wäre nicht passiert. Man kann also nicht leugnen, dass etwas passiert ist, weil das System sicherstellt, dass genügend Informationen erhoben werden über zum Beispiel Änderungen an der Datenhaltung oder Änderungen an den Daten. Und man kann hinterher nicht einfach sagen, nee, das ist nicht passiert oder das wäre falsch oder was auch immer, sondern man kann eindeutig nachweisen, doch, diese Änderung ist tatsächlich passiert. Vielleicht kann man es auch noch mit einem Protokoll nachweisen, dass man sagen kann, wann die Änderung passiert ist und wenn möglich auch durch wen die Änderung passiert ist. Und da spielt dann eben auch die Authentizität eine Rolle. Authenticity, der letzte Punkt, der jetzt hier benannt ist, da gibt es noch ein paar mehr tatsächlich in dem Bereich, aber ich habe jetzt mal die vier rausgegriffen. Bei der Authentizität geht es darum, dass man äh, sicherstellt, dass die Person, die jetzt gerade das System bedient, auch wirklich die Person ist, für die sie sich ausgibt. Ja? Also die Authentizität der Person sollte sichergestellt sein. Und wenn man dann eben mit der entsprechenden Non-Repudiation sicherstellen kann, dass Nachvollziehbarkeit irgendwo gegeben ist und nichts geleugnet werden kann, dann ist dann meist auch mit einer richtigen Authentizität gegeben, dass man sagen kann, es war auch wirklich diese Person und nicht irgendjemand anders, der zum Beispiel die Zugangsdaten gestohlen hat oder was auch immer. So spielen also die Sachen hier auch so ein bisschen zusammen. Schauen wir uns das nächste Hauptcharakteristikum an. Das nächste ist dann die Maintainability. Da geht es jetzt wieder so ein bisschen um die interne Softwarequalität. Da ist nämlich die Frage dann, wie effektiv und effizient kann ich denn Änderungen am System oder am Softwareprodukt vornehmen? Und da gibt es unterschiedliche Dinge, die hier Beachtung finden sollten. Hier wird zum Beispiel dann von Modularität gesprochen, also wie modular aufgebaut ist ein System. Modularität ist immer ganz wichtig. Je modularisierter sie ein System haben, umso besser können diese Module auch getrennt von den anderen Modulen zum Beispiel getestet werden. Das kommt dann in Richtung Testability, das ist ja hier auch mit aufgeführt. Aber diese Module können vielleicht auch gesondert ausgetauscht werden oder sie können gesondert nachgenutzt werden. Das hat dann also wieder Einflüsse zum Beispiel auf die Reusability, die hier auch mit aufgeführt ist. Das heißt, so Modularität ist immer ein guter Faktor. Je modularer ein System ist, umso mehr Vorteile hat das für andere Bereiche. Und jetzt schauen wir uns die anderen Bereiche nochmal ganz kurz an. Reusability heißt also, ich kann ein, eine Komponente von einem System einfach auch nochmal in einem anderen System nachnutzen. Das ist halt heutzutage bei Softwarebibliotheken ja das Ziel, dass man genau das machen kann. ja. Und dafür müssen die aber bestimmten Kriterien entsprechen, damit das machbar ist. Dann haben wir die Analyzability. Das ist so ein bisschen der Versuch zu spezifizieren, wie gut kann ich denn ein System analysieren, um es zum Beispiel erweitern zu können oder um zum Beispiel einen Fehler finden zu können, von dem ich weiß, er ist da. Also wenn ich jetzt weiß, das System macht in einer bestimmten Situation immer eine falsche Ausgabe, wie gut kann ich dann analysieren, wo der, die Ursache für diese falsche Ausgabe herkommt? Ja, das ist also die Analyzability. Und dann haben wir noch das Letzte eben die Testability. Die Testability geht eben auch so ein bisschen einher mit den anderen Charakteristiken, aber auch da ist es eben wichtig, je modulare ein System ist und je besser auch die Abhängigkeiten unter Modulen miteinander gemanagt sind, umso besser lässt sich auch ein einzelnes Modul dann zum Beispiel mal nehmen und entsprechend dafür explizit Tests schreiben. Auch das ist wieder bei Bibliotheken ein ganz wichtiger Aspekt, der hier eine Rolle spielt. Gut, hier sind auch wieder drei Punkte. Das heißt, da gibt es tatsächlich noch ein paar Untercharakteristiken mehr, auf die ich gar nicht jetzt im Detail noch eingehen möchte. Aber schauen wir uns noch das letzte Hauptcharakteristikum an. Das ist nämlich die Portability. Bei der Portability geht es darum, wie effektiv und effizient kann ich denn ein System oder ein Produkt von einer Laufzeitumgebung oder einer Nutzungsumgebung in eine andere übertragen. Und Untercharakteristiken sind hier zum Beispiel die Adaptability, also wie gut kann ich ein System adaptieren oder konfigurieren, um es eben in einer, in einer anderen Umgebung lauffähig zu machen. Wie ist es mit der Installierbarkeit bestellt? Also kann ich es zum Beispiel sehr einfach und sehr schnell installieren und wie gut kann ich es gegebenenfalls auch durch eine ja, durch eine Alternative ersetzen, also wie gut ist die Replaceability. Ich hatte hier tatsächlich mal, jetzt werden Sie wahrscheinlich sagen, Mensch, das ist doch aber heutzutage eigentlich Standard. Ich habe tatsächlich mal in einem Projekt gearbeitet, wo es eben äh, nicht um Standardsoftware ging, sondern wo es eben darum ging, eine spezifische Software für den Kunden zu produzieren. Und äh, der Kunde hatte eine erste Version, dieses Software praktisch mal selbst ähm, produziert Und wir haben diese dann übernommen, haben sie entsprechend erweitert und für den Kunden immer weiter ausgebaut. Und irgendwann sollte diese Software dann eben auch für andere Kunden nutzbar gemacht werden. Und das ging nicht so einfach. Da war also eine sehr schlechte Portabilität gegeben, weil in der Originalsoftware tatsächlich noch hart codiert zum Beispiel IP-Adressen von Rechnern drin standen, die nur bei dem einen Kunden eben gültig waren. Und das ist natürlich dann sehr, sehr schlecht für die Adaptierbarkeit, weil man eben am Quellcode Dinge ändern muss, um es in eine andere Umgebung zu übertragen. Und das sollte wenn möglich nicht der Fall sein. Gut, damit haben wir jetzt hier einen Überblick über alle Hauptcharakteristiken und Subcharakteristiken ähm, des äh, ja, Product Quality Model bekommen. Ich habe es jetzt hier nochmal auf der Folie in voller Schönheit. Sie sehen jetzt hier eben auch noch die Bereiche, die ich jetzt nicht erläutert habe. Wenn Sie da jetzt noch weitere Details wissen wollen, dann kann ich Ihnen nur ans Herz legen, sich den Standard detailliert nochmal anzusehen. Letztendlich ist es aber so, dass wir hier einen sehr breiten Bereich haben und unterschiedliche Aspekte hier einfach benannt sind, die tatsächlich eine Rolle spielen. Und wenn Sie sich mit Softwarequalität auseinandersetzen, dann sollten Sie auch in alle diese Bereiche reingucken und für sich so ein bisschen bewerten, wie wichtig sind die denn und worauf sollte ich vielleicht etwas mehr Acht geben und worauf vielleicht etwas weniger. Und damit Sie das Ganze schon so ein bisschen üben können, habe ich jetzt auch in der Übung eine entsprechende Aufgabe, die so ein bisschen in diese Richtung geht. In der Aufgabe geht es nämlich darum, betrachten Sie das Product-Quality-Modell für Ihre meistbenutzte Smartphone-Messaging-App. Da ist die Frage dann, welche Untercharakteristika oder welche Charakteristika sind denn für diese Messaging-App in Ihren Augen am meisten relevant? Und wie stark sind diese Charakteristika denn ausgeprägt bei der jeweiligen App, die Sie da zur Verfügung haben? Also ist es zum Beispiel relativ portabel oder wie sieht das dann eben mit der Learnability aus? Gab es da vielleicht Probleme im Bereich der Usability und so weiter? Schauen Sie sich das also mal detailliert an. Gehen Sie wirklich die ganzen Charakteristiken und Untercharakteristiken durch und erläutern Sie, inwiefern die jetzt eben relevant sind oder vielleicht problematisch waren, als Sie die App dann das erste Mal benutzt haben oder jetzt in der laufenden App-Nutzung. Schauen Sie sich einfach mal an, mal sehen, was Sie da so finden. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen und wünsche Ihnen viel Spaß bei der Übungsbearbeitung. Bis dann!